Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. Ja Leute, was geht? Wir machen heute wieder Vairo weiter. Äh, Varios, was auch immer. Ich habe einen neuen Teammate, der nennt sich äh, Historik. Der kommt jetzt auf den Server drauf. Teammate, ne? Ja, ja, ja, das ist nicht so, dass wir uns für den Feind verabredet haben oder so, wir sind ein Team hier. Hast du eigentlich... So ja, ich dachte... <lacht> wow. Braucht der erstmal etwas, um drauf zu kommen? Äh, okay. Oh, du voll. Ich legge? Ja, kapper. Äh, Green lagst, ist gerade nicht da, der hat gerade keine Zeit. Außerdem ist, nehmen wir das ein paar Stunden nachdem Vorfälle passiert sind auf. Also Green ist sowieso nicht mehr da. Ja. Ich bin überlegen eine Chest zu machen. ich Ja, mir wäre es eigentlich egal, ob ich sterbe oder nicht. Weil ich habe eh gar kein Selbstvertrauen mehr, nachdem Green gestorben ist. Nee, ähm, ich, ich wollte eigentlich nicht. never gehen und farmen, allerdings weiß ich nicht, wie ich... Wegen des Schiss. Wegen um, des anderem Schiss. Aha. Weil ich bin gerade irgendwo, wo ich glaube, ein Gegner ist. Obwohl wir alleine sind. Also, ich glaube, da hier wäre irgendwo ich jemand Ich habe überhaupt gesehen. keinen Platz mehr und das regt mich richtig auf. Bei mir auch. Das da habe ich, ich schon seit raus. fünf Folgen gefühlt. Ja, mein, ist kommt einfach so eine Spinne runtergedroppt? Ah, ja. Okay. Ähm, treffen uns bitte. Ähm, hallo Dias! Hä? Was Dias? Ah, ja, ich habe Dias gefunden. Hä? Ja. Wo? Meinst du gerade oder was? Ja, ich bin auch in der Höhle. Ich wurde mich gerade nach oben. Also ich warte gerade extra noch auf dich, ne? Ja, ich hab gerade random Dias gefunden. Ah ähm. ja. Das machst du also während ich weg bin hier, ne? So, wir machen uns schnell eine Truhe und dann machen wir uns noch. Oh Juch, ich bin fast tot, Alter. Ein Schild. Wir Warte schmeißen kurz die Sachen weg. Ich nehme sie gleich wieder auf. Ja, ja, ich, ich äh, kann das Schild dann auf die Truhe platzieren, damit niemand nehmen kann. Ach so, du meinst du das? Warte. Ich denke mir gerade, hä, hey, was für ein Schild? Wie ist mit 1.15 oder uh, so? Hashtag Princess schreibe ich einfach drauf. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt. Hat es geklappt? Muss ich vielleicht. Wie soll ich das machen? Ah! Du meinst, Hier Du meintest ja, dass du mir ein Schwert gibst, ne? Ja, ich gebe dir ein Schwert. Okay, Ehre. R. Ja. Ah ja. So, das tut mir auf, auf jeden Fall nochmal leid an Saiyani. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt einen Zweck bekomme, wahrscheinlich schon, weil ich darf tatsächlich niemanden killen, während er noch am regenerieren ist und gerade einen Kampf hatte. Das, das, wusste das wusste ich auch nicht. Ich glaube, niemand ja, das wusste das so wirklich. <lacht> und Saiyani war auch etwas genervt. Ich glaube, äh, dass die jetzt extra ich irgendwie Dafür jetzt oh einen Grund gesucht haben. Ich meine, das ist ja auch okay, ich akzeptiere den Strike und mir tut es auch noch, noch mal an der Stelle leid an Sioni. Oh. Äh, RIP, Zyani, Stab wegen mir und Gut, ich hätte es nicht gewusst, also ich hätte einfach weiter um ehrlich zu sein. Also ich wäre einfach draufgegangen. So, hier kann ich am besten einfach, ich weiß nicht was ich hier baue, ich versuche irgendwas. Damit es nicht so obvious ist hier. Essen habe ich auch nichts mehr. Dann packe ich da jetzt erstmal alles rein, was ich für Tränke brauche. Wie viel Essen hast du eigentlich noch? Äh, nicht mehr viel. Deshalb brauche ich dich jetzt schnell. Ah, ja, ah, ah, ja, ja, ja. Ne? Was viele nicht gemacht ah. haben, das kann ich jetzt erzählen, aber so gleich verhalten ähm, Die haben einfach die Sachen hier nicht geholt, die ganzen Pilze. ja wo die brauche ich noch. Äh, Aber die habe ich schon alle eigentlich Ich glaube, das gefunden. passt so. Ich kann noch ein paar Pfeile craften, oder? Na, ich du muss Kies abbauen. Ja, ich warte auf dich, ne? Währenddessen hole ich, ja, ich mir etwas Feuerstein. Ich bin bitte. Äh, hättest du vielleicht auch ein bisschen Essen für mich? Äh, Nein. soll das ein Scherz sein? Ne, tatsächlich nicht. Doch, das hört sich jetzt für mich wie ein Scherz an. Ich seh dich da hinten. Lasst mal an. alle bei Historiken Like da und bei Green auch und bei Soani und bei Creeb MC auch. Creeb war tatsächlich sehr nett, der hat das akzeptiert. Ich kann immer hier in die Truhen reingucken, das ist so lächerlich. Ja, ach so, da bist du. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, nein, warte, war noch nicht kämpfen, noch nicht weiter. Klar, so wie ich Hä, aus dem Warte hier so noch auf etwas, ne? Ja. Ich werde kurz noch ein Schild hinten bauen beim anderen Grab dann können wir kämpfen. Ja, ich warte noch immer auf etwas. Was hast du da eigentlich? Ja, ja. Achso, das ist meine, meine Spitzhacke. schnell nehmen. Oh Gott. <lacht> da war meine Dia-Spitzhacke. Ich gebe dir dann mein Dia-Schwert. Ich kämpfe dann mit einem Eisenschwert, damit das fair bleibt. Wo läufst du hin? Äh, hier ist ein Grab. Hier ist Creeper gestorben. Hier war der Lava. By the way, Lava. Schön, dass das hier niemand genommen hat. Das nehme ich jetzt nämlich nicht. Danke für die Lava. Hä, ja, was bitte? <lacht> RIP, so. Creeper, MC, 455 Stab, weil hm. ich ihn... Äh, ja okay, dann lassen wir das, äh, Jetzt komm. ich will einfach nur mein Herz, so, passt. Okay, ich komm. Ich bin hinter dir, noch immer. Oh Leute, <lacht> äh, was? Hast du <lacht> hast du normales Fleisch für mich? Hier angebratenes Fleisch, gib mir mal zwei oder drei Stück davon, bitte. Okay, warte, ich geb dir mein Schwert. Jetzt sagt er sich so aus. Und ich kämpfe jetzt mit dem Eisenschwert hier. Inventar. was für Sharpness 2, Junge? Absolut 2, oder? Ja, zwei. dachte ich auch, aber ich habe es noch nicht kombiniert. Wollte ich eigentlich noch machen. Ups. Aber ja, ich kämpfe halt eh so. nur mit einem äh, Eisenschwert. Oder hast du das andere Sharpness Schwert ohne um Knockback? Ja, kann ich auch machen. Und dann ich nochmal zurück. Hier, da. Oh, danke Fast für die Blöcke. Super. Perfekt. Weil ich äh, die auch brauche. Ich dann macht ihr halt kurz was, lol. Weil ich habe ja jemanden gefunden. Man kennt ihn. So. Okay. okay. Wie viele Dias hast du? Willst du nicht irgendwas machen? Ich brauche oh, die Dias von dir. Ich hab noch ein Dier. Okay, <lacht> bist bereit? Ehrlich gesagt nicht, aber ja. Lass okay. uns Hey, Junge, was? Ey, komm, das ist low. <lacht> Wenn du jetzt einfach ganz. Jetzt komm her, jetzt renn nicht weg. <lacht> ich renne jetzt erstmal so runter weg. Weil du oh ja. Mehr. Ist das so? Rennst erstmal ja. weg hier. Oh, verdammt. Ich habe ja Enderpearl, ne? Ich kann die benutzen, wenn du magst. Oh, da ist er im Wasser. Da ist er im Wasser und kann nichts machen. Ja, aber tu bitte nicht vor ne? Das ist echt dumm. Nee, ich lad ganz auf. Ich, ich spamme mich. Ich lad ganz auf den Boden. Ja! <lacht> Wie viele Pfeile hast du eigentlich? Das sag ich hier doch nicht. <lacht> Nur mal so als kleine Frage bei ne? An am Rande der Tatsachen. Ah, ja. Ey, ey, ey, ey! Was wird das denn hier? Gegenfrage. Jetzt komm her! Mein Römer hat dich geplaced. Oh mein Gott. Was ist los? Die Anspannung steigt. Nein! Alter, ich hab richtig viele Herzen verloren. Also ist richtig viele. Das ist gar nicht passiert, oder? Oh mein Gott, Alter. Geh weg mit deinem. Ich Fall. bin fast gestorben, Alter. Du hättest mich easy killen können. Ist eine große Schlucht. Cool, cool. Also nicht eine Schlucht, aber egal. Äh, wo bist du? Bist du in der Mitte? Wo, bitte? Ich bin gerade weg. Ach, ist das so? Gib mir mal dein Essen, du. Ich hab nicht mehr viel. Ich habe auch nichts mehr. Hä, hey, ich dachte, du hättest Essen gefarmt. Ja, ich hatte alles gerade verbraucht. Idiot, wo bist du, wo bist du? Jetzt komm her, fighten! Ja klar, ich lass mich das so vorher Rang, okay? Oh mein Gott, ey, das gibt's ich jetzt bin, nicht. Ich hatte ein halbes Herz zu. Dann nehme ich jetzt mein Diaschwert. schwert hab ich jetzt keine Scheiße. Nein, Schmerz. Doch! Ich Doch, ich mach jetzt mein Diaschwert, schwert komm her! Ich hab keinen Bock mehr, komm! Oh Mann, was machen wir hier? So, ich hoffe überhaupt, dass wir das alles schaffen. Weil wir haben eigentlich gar keine Chance, es gibt äh, Flo FIFA und Pommes-Trommler, die wahrscheinlich auf uns getargetet sind, da wir haben uns jetzt nicht unbedingt beliebt bei denen gemacht, wegen der Sache Welches beim Warum? Sojani. Äh, wo bist du? Kann auch sein, dass ich äh, aus dem Projekt rausgeschieden werde wegen Sojani, aber selbst wenn, hat er ja bisher Spaß gemacht und akzeptiere ich auch. War ja sehr unfair von mir, das sehe ich auch ein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, wo bist du? Ich habe keinen Bock mehr. Du verschwendest ich meine Zeit. Ich brauche die Zeit noch. Wo bist du? Ich sehe dich. Ich war... Ich bin da am Spawn halt, ne? Ja, warte... Ne, wer, wer hat denn die Brücke gebaut? Am Spawn bist du? Ja. Ja. Ah, ja. Oh mein Gott. Bist du das? Ja, Ach, du da bist du Gott. ja. Komm mal her. Lass mal zusammen in Wack fighten. Ohne Wasser einfach. Hi. Hey, jetzt komm... Ohne Scheiß... Ja, wie Komm, komm! Oh mein Gott, Alter, wie viel Schaden! Ey, komm, jetzt machen wir einfach mal auf mit dem Bows, Jetzt Das No Choke, ne? Sonst renne ich jetzt nur noch weg, weil das macht echt keinen Spaß. Okay, komm, komm, komm, komm, komm. fight, fight, fight, fight, fight! Jetzt, ja, wow, lässt du mich doch auch noch raggen? Hä, nein! Weil du hast, du hast mir absolut viel weggenommen wegen den Scheißdingern. <lacht> Ey, No Choke, das ist voll Komm, komm, komm, cool. komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm! Nee. ist doch so fest. Fall ist jetzt gegen mich, komm her. Ja, ich bin voll Alvin, hallo? Ich bin fast tot wegen dir. Soll ja auch so sein! Komm her! Meine Zeit geht aus! Ja, wenn du das jetzt. <lacht> ich hab kein Essen, Männer. Ja. Ich <lacht> glaub's nicht. Achso, du kannst dich wrecken? Das ist ja toll, das ist gut zu wissen. Oh Mann, komm her! Ich bin direkt hinter dir! Bowspam spam dich weiterhin, wenn du nicht jetzt sofort kommst. Soll ich dich Bowspam, mein Freund? Oh, scheiße, scheiße, scheiße, nein! Oh! oh GG! Gott. Oh mein Gott, Digga. Ich wär fast gestorben, ich hatte drei Herzen oder so. Ja. <lacht> GG. <lacht> GG. Egal. Liebe gehen raus an ihm. Bitte schaut bei ihm vorbei, lasst ein Like da. Uh. Ist ein netter Typ, ne? Bist du nett? Ich weiß es gar <lacht> nicht, bist du. Nein? Oh. Nein, nein, ich nein, hätte gerne mein Schwert wieder. Du hattest rohes Essen, Junge. Was? Ja, Junge, was soll ich sonst machen? Alter, wie viel Holz hattest du drin. bitte? Bitte? Wie viel Holz hattest du bitte? Das habe ich in zwei Minuten gefahren. Wo ist denn mein Schwert? Ich hab mein Schwert nicht mehr. Oh, doch, da. Oh, ich bin schon dumm. Oh, ja, okay. Äh, deine Brussi, die hätte ich gerne. Dankeschön. <lacht> ich geh gleich wieder auf den Server drauf. Hä? Und gehst du gleich wieder auf den Server drauf, oder was? <lacht> nein, nein, ich mach das auf meinem Netz. Danke für deine Angel, ne? <lacht> Bitteschön. Du wirst bei mir ganz oben verlinkt. Uwu. Ja, Mann, mein Video kommt erst, was weiß ich, Mann. Ja, aber... Achso, dann kann ich dich doch gleich verlinken. Ja, natürlich kannst du mich verlinken. Ja, aber... Oh Gott, da ist ein Creeper direkt neben mir! Oh. Okay, es sind ganz viele Mobs und ich habe nichts zum Essen. Ich habe rein gar nichts zum Essen. Ich müsste mir schnell ein Haus bauen. Drei Minuten habe ich noch Zeit, dann baue ich mir schnell ein Haus. Provisorisch. Da hinten beim Grab. Neben Soani. Soani ist jetzt mein Mitbewohner. Oh Gott, warum wird's dunkel? Okay, cool. Ich kann aber schnell die Kuchen essen. Zack, zack, zack, zack, zack. Die respawnen auch immer, das finde ich super. Dann bauen wir uns schnell hier ein. Ich habe keine Fackel, dann ist das halt so. Ich kann ja Feuer platzieren oder so. Ähm, ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Oder so? Ich find's ehrenlos, dass äh, du mich gebaustellten hast. <lacht> ja, passiert, du? <lacht> vor allem, wir sagen noch davor, vor der Aufnahme, ja, wir baust man, ich spielen ohne Bau. Ja, okay, geht klar. habe ich das gesagt? habe ich ja, gesagt ohne Bau? So. Hast du? Und das ist nicht jetzt egal. Dann das tut's mir so. leid. Dann habe ich das wohl gerade verschlafen. Das habe ich dir zweimal gesagt. Ey. <lacht> ja, das passiert. Meine Güte. Was? Herzie, klappe du. Ey, wie die sogar auf Gomme hecken. Das ist so lächerlich, die. So, ich weiß gerade nicht, wie wir das jetzt hier machen wollen, Leute. Äh, Ich nehme mal. Ja, machen wir das so. Machen wir uns schnell einen Ofen. Ich habe Stein. Ich habe meinen ganzen Stein weggeworfen. Deshalb habe ich mich jetzt gewundert, ob ich noch Stein habe oder nicht. Aber ja, ich habe noch Steine. Dann machen wir uns schnell Essen fertig hier. Dann essen wir das. Und dann machen wir uns noch schnell äh, Eisen. Oh, Gold. Ich würde sagen, erstmal Gold. Ich glaube, es geht schneller. Ich habe noch eine Minute oder so. Verdammt. Äh, ich werde angeschrieben von Green. Ja. Alles ah, klar. Der weiß Bescheid. Das ist perfekt. Ich bin ja echt am Faster verreckt. Wieder Wer wird wiederbelebt? Der eine. Green meinst du? Oder meinte du ja Ja, der eine da. Halt. Ja, welcher eine da halt. <lacht> ja, welcher Den du halt so unrecht getötet hast, eigentlich. Das, das ist wissen e wir noch nicht. Ich glaube mal nicht und ich, um ehrlich zu sein, unfairerweise sage ich jetzt mal so, ich hoffe mal nicht. Weil ich fände das jetzt nicht fair, wenn es noch ein zweites Mal revived wird. Aber wir wissen es nicht. Rein theoretisch kann ich dann auch sagen, jo, ich möchte wieder werden, weil ich in der ersten Folge nicht mit meinem Teampartner zusammengespawnt bin. Wow. Und der ist auch gestorben. Also er ist gestorben. Okay, Kuchen funktioniert nicht, das backt nur rum, merke ich gerade. Dann werden wir in der nächsten Folge essen, farmen und, ja, Goldäpfel machen. Ich habe ziemlich sehr, sehr viel Gold jetzt von Syani. und von Kreebarmstick, glaube ich, auch ein wenig. Bin mir da jetzt nicht sicher. Aber ja, das wird auf jeden Fall passen. Das passt noch schnell. Oh nein, wir nicht mehr. Okay, komm. Ja, schade. Gut, dann äh, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut bei meinen social videos vorbei, schaut bei Discord Disco-Server vorbei, was auch immer. Äh, ja, wir hoffen mal, das wird noch super laufen hier beim Projekt. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Willst du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ja, äh, Ja, okay. <lacht>